Wir berichten über unsere Enttäuschung am Cabo da Sao Vicente. Natürlich erfahren wir, vor was ich Respekt bzw. Furcht gehabt habe. Außerdem fahren wir nach Albufera und in die Innenstadt von Faro und natürlich auch in das Naturschutzgebiet. Herzlich Willkommen zu unserem Video von der Algarve Küste in Portugal. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, hierher zu kommen. Wir haben uns so auf das Kap gefreut. Geschlossen. Ja. Baustelle. Also wir stehen jetzt hier am Cabo de Sao Vicente. Nicht ganz. In der Nähe. Ja. In und, unmittelbarer Nähe. Und das ist der südwestlichste Punkt Europas. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal, dass man vielleicht ein bisschen außen rumlaufen kann. Ja, aber ganz kommen wir nicht hin, denn da ist eine Mauer, da kann ich mich erinnern. Ja, naja, okay, jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, traurig. Tja. So ist es halt, manchmal. Wollte der Usi ja Freude machen, <lacht> daherfahren? Ja, weil ich wollte das eigentlich unbedingt sehen. Keine Mühen haben wir gescheut, <lacht> daherzufahren und jetzt kommen wir nicht <lacht> ans Eck ran. Das ist wie, wie Nordkap ohne Weltkugel. So ist Cabo äh, äh, Sau, Vincente, ohne an der Brüstung zu stehen. Naja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal außen rumzulaufen und dann schauen wir mal. Wie wir jetzt im künftigen Leben mit der Enttäuschung zurechtkommen. Das wird sich zeigen. Ja. Die nächsten Jahre werden es sein. Ich, ich glaube, die hält sich in Grenze. Meinst du? Ja. Wir schauen mal. Ich ja. glaube, ich bin sehr traurig. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Also, das Kap haben wir hinter uns gelassen. Und äh, warum es Cabo äh, Ka Vincente heißt, das wollten wir euch nur sagen. Ja, denn wie üblich gibt es da natürlich auch eine Geschichte dazu. Genau. Und die erzählt euch jetzt aber der Helle. Okay. Also, der heilige Vincenz, der von den Römern ermordet wurde, der ist hier angeschwemmt worden. Ja, so geht die Geschichte. Ja, ja. und deswegen heißen auch die Strände hier äh, St. Vincente, also das richtet sich hier alles nach dem heiligen Vincent, ja, Oder Vincente. Und das Kap heißt eben auch entsprechend so, weil er hier an der Küste angeschwemmt wurde. Capo de Sao Vincente. Genau, das ist der <lacht> ganz simple Grund. Ja. Und ansonsten ist es natürlich ein historischer Ort, weil das alles umgeschwemmt ist von Wasser nach Süden und nach Westen, Westen ja. <lacht> genau, ja und das hat mich jetzt eigentlich schon interessiert, wie das hier so ist. Okay, ein bisschen sieht man natürlich schon. Wir stehen jetzt nicht am äußersten Zipfel vorne, aber immerhin, ein paar Meter daneben. Ja. Also, ein äh, äh, to toller Ort, ja, hierher zu fahren, das lohnt sich, aber leider Gottes. ja so ist es halt, gell? mit deinen Sehenswürdigkeiten ab und Ja, machen wir weiter. Und da haben wir ein Boot, das da unten fährt. Der fährt da direkt und da sieht man, wie der, wie die, was für Bewegung das Meer da hat. Wahnsinn, oder? Ja. Da gehört schon gut dazu, da, schon gut dazu, da mit dem Boot unterwegs zu sein, oder? was Das sind Fischer, die machen nichts anderes. Naja. Ja. Meins wäre es nicht. Nee. <lacht> ja, Dann zieht man, er dreht man den Rückzug an, das war das Cabo St. Vincente. Jawohl, jetzt fahren wir halt dann einfach weiter. Übernachte kann man hier übrigens nicht, Ja. Äh, weil das hatte man noch gedacht. Vielleicht kann man, aber wir haben schon gehört, dass es nicht geht und es steht wirklich eine Tafel davor. Also ab 20 Uhr bis 8 Uhr morgens sollte man hier nicht stehen bleiben. Ich hoffe, mhm. ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. <lacht> Und begleitet uns weiter Richtung Algarve. Wir fahren jetzt, ja, Richtung, jetzt Algarve. Richtung Algarve ja. weiter. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine Freude im Urlaub. <lacht> jammern auf hohem Niveau. Naja, aber jammern muss auch sein. Ja, ja, ja. Schaut um die Zeit, wenn man jammert freue dich an der schönen Sonne, an der schönen Nein. Wärme. Es ist, hier gar, es ist gar kein Wind hier, obwohl es heißt, es sei ein ja, windiges ja, Eck. Das also es ist heute ein herrlicher Tag. still. Glaub ich ich glaube, wir haben 18 Grad. Äh, also echt toll. Ja. Schon da haben wir noch einen Ausblick aufs Kap. Am Cabo Sao Vicente bzw. in Zagres gibt es so gut wie keine Stellplätze für Wohnmobile. Freistehend ist relativ streng untersagt. So fuhren wir weiter nach Lagos. Der Campingplatz dort hat uns nicht zugesagt. Ein paar Ortschaften weiter fanden wir dann jedoch einen schönen Wohnmobilstellplatz an dem wir uns zwei Tage aufhielten. Unsere Weiterfahrt ging nach Albufera. Der dortige Stellplatz war allerdings komplett ausgebucht. Wir legten einen Tag Pause ein und dann unternahmen wir eine Fahrradtour. Der bessert sich ja auch hier und da, und jetzt sind wir an einem ganz bekannten Strand, nämlich an Strand Falesia, Praia de Falesia oder so ähnlich. Ja, der ist bei Albufeira ist der. und der ist bekannt wegen seiner roten Felser, ihr seht ja hier im Hintergrund welche. Und ja, heute ist das Meer natürlich ziemlich ausgewühlt, ja. weil es hat ja also die ganze Nacht und heute auch den ganzen Vormittag hat es nämlich ganz schön geregnet. Jawohl. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen an den Strand runter und, und vermutlich fahren wir auch selber noch in, nach Albufera rein. Ja, und es gibt auch wunderbare Wellen jetzt. Ja. Das wäre jetzt was zum Surfen, Ussi. Ja, klar, Feidinge für uns. Ja, wenn wir jetzt in nee. wären, mein lieber Mann, da gibt es noch Monsterwellen. Wer weiß, ja. ja vielleicht ja. haben die Leute, die jetzt dort sind, Glück mit ihrem. Und sie sehen Monsterwellen, ja. wir haben es nicht gesehen. Aber es ist wunderschön, das Bär hier. Also, wir zeigen euch jetzt gleich ein paar Impressionen, damit ihr ein bisschen seht, was wir hier zu genießen bekommen. Also ist wirklich wunderschön. Ja, und wir gehen jetzt so weiter runter an den Strand. Ja, ganz toll. Mhm. Weiter fuhren wir mit den Fahrrädern Richtung Alpovera, denn wir wollten uns das Zentrum jetzt auch noch ansehen. Stockfisch, das wird wieder nichts. Nein, auf jeden Fall mal hier nicht. Ja. Das hier ist total touristisch, viele Lokale haben sowieso noch zu. In der Stadt wird gehämmert und geschraubt, also das wird alles wieder hergerichtet für die nächste Saison. Hamburg her kann man kriegen. Steak kann man kriegen, Pizza kann man kriegen. Chinesisch kann man kriegen. <lacht> alles, nur kein Stockfisch. Doch, ein Lokal haben wir gefunden mit Stockfisch, Ja, aber, das aber für nur zwei für zwei Personen, Personen und, und das ist mir zu viel Experiment. Ihr kennt ja der Helle. Er ist nichts, was er nicht kennt. Ja, so ist halt langweilig, so. so langweilig. Ich bin im Leben. Ja, ja, langweilig, <lacht> langweilig. Also, wir fahren jetzt einfach wieder zurück. Wir drehen den geordneten Rückzug an. Ja, genau. Und irgendwo werde ich schon noch was kriegen. Wir sind ja noch ein paar Tage da. Ja, und sonst verlassen wir einfach Portugal bis ich einen Stockfisch ja. habe. Der einzige Nachteil an dem Ganzen ist, dass die Osi jetzt einen hungrigen Bauch hat und ich muss wieder kochen, wenn wir im Wohnmobil zurück sind. Mhm, mal gucken, was sie heute kriegt. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Nudeln. Ja, mir bleibt nichts erspart, <lacht> ja. Irgendwas mit Nudeln. Dass man die Frau übersatt kriegt, das ist so schwierig. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Sammelstelle für Plastikmüll? Das finde ich jetzt eine super tolle Idee. Ihr wisst ja, dass es hier in Portugal keine Pfandflasche gibt. Also auf der Wasserflasche und auch, wie ich sehe, auf der Dose nicht. Ja, und jetzt wird es hier wunderbar eingesammelt. Finde ich eine super Idee. Das landet schon mal nicht im Meer. Ja, alles, was nicht im Meer landet, ist eine gute Sache. Genau, damit wir weiterhin getrost Fische essen können und kein Plastikmüll, oder? <lacht> das man nach da Indonesien verschifft und dann geht da ins Meer? Nein, nicht mehr. Heutzutage nicht mehr. Okay, wenn die Ursi das sagt. <lacht> Wäre ja kontraproduktiv, oder? <lacht> und jetzt fahren wir heim. Ja, endgültig. Ja. Am nächsten Tag ging es von Albufera weiter Richtung Faro. Dort fanden wir einen Platz auf dem dortigen Wohnmobilstellplatz. Also, äh, Süden Europa ist nicht nur schönes Wetter. Ja, es regnet nicht, mehr als 14 Grad. Aber es ist windig und keine Sonne. Das heißt, Sonne ist schon da, aber die ist oberhalb der, oberhalb der Wolken. <lacht> aber das hindert uns jetzt nicht, einen kleinen Ausflug zu machen. Nein, wir sind in Faro und fahren jetzt in die Innenstadt von Faro mit dem Fahrrad und wir stehen da an einem super Stellplatz, den tun wir euch noch vorstellen. Da ist eine gute Fern- und Entsorgung. Strom gibt's? Strom gibt es inklusive, also 12 Euro. Allerdings ist der Strom nicht viel zum Heizen, lang nicht, aber, <lacht> aber zumindest einmal zum Kühlschrank reinstellen. Und äh, 12 Euro die Nacht, da, da kannst du ja nichts sagen, ja. Ja, Waschmaschine gibt Sogar Waschmaschinen da, also das mm. muss man wirklich sagen. Und wir Dusche stehen, halt, ja. das übliche, fast äh, Fast Campingplatz ähnlich. Ja, und mit dem Fahrrad kann man alles machen. Also, angeblich, wir haben es noch nicht gemacht, aber wir machen es jetzt. Das machen wir eben jetzt. Genau. Jetzt schaut euch erst einmal die Gegend an hier und danach stellen wir euch den Stellplatz vor und dann könnt ihr mal daher fahren. Klar, warum auch nicht? Wir, wir machen irgendwann wieder Platz hier. Ja. <lacht> Wir wechseln natürlich erst. Ja, ja, aber erst in ein paar Tagen. Ja, genau. Also in Portugal Fahrradfahrer, das stellt einem schon vorher ganz schöne Herausforderungen. Ja. Okay, hab's geschafft. Also die Portugiesen sind schon echt die Knaller, oder? Mann, das ist eine Straße. Also so, so, solche Pisten, das ist ja unglaublich. Das war damals, ich kann mich nur erinnern, wie damals äh, die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Das war ist, wie in der damaligen DDR. Das oh, ich ich ist die, krass hier und wenn man vorstellt, das müssen wir ja alles wieder zurückfahren. Ja und unsere armen Fahrräder, Gott sei die, Dank halten die was aus. Die halten nur die Fahrräder, Gott sei Dank habe ich einen mhm. Hut. <lacht> Das sind, sind echte mal Und da ist der Alfonso, aber das ist der dritte. Da hat er, hat er gekämpft. Ha? Aha, woher weißt du, dass das der Alfonso ist? Weil's da ah, okay. Ich habe mich gar nicht richtig informiert. Auf jeden Fall stehen wir hier vor der Stadtmauer. Ja, und wir sind in Faro, in der Innenstadt angekommen oder reingeschüttelt sind wir. Oh, ja. Schon <lacht> ja ganz happig, ja. Jetzt zeigen wir zeigen euch einmal die, die, die, die, die Straße hier. Da ja, das die, ist. die ist ja noch gut. Ja. Alles also Kopfsteinpflaster. Die Usi. Ja, ja, nicht so einfach hier. So, da stehen wir auch vor so Denkmal. Aber wir wissen nicht, wer das ist. Es ist nicht der Alfons der drin. Die Usi weiß es auch nicht, oder? Also alles können wir nicht erklären. Müssen wir auch nicht. Das sind die Geheimnisse von Portugal. Die, die behält Faro für sich, die Geheimnisse. Bagalau oder wie das sich ausspricht, ist ja dieser Stockfisch und jetzt bin ich gespannt, wie er schmeckt. Sieht auf jeden Fall mal ganz gut aus. So, da sind wir jetzt zufriedengestellt worden, oder? Mhm. war gut, war gut. Mhm. Aber diese südländische Küche, die macht mich immer nicht satt. Ich glaube, ich glaub, die italienische Küche liegt mir mehr. Ja, Pizza, oder? Pizza. Pasta. <lacht> <lacht> Natürlich macht die satt. War eine ganz normale Portion, einwandfrei. Ja, ja. Auf jeden Fall war es in Ordnung. Das war jetzt besser als das Erlebnis, was wir da in Bordeaux, Colfo oder wo gehabt haben. Ne? Ja, da waren wir ja auch essen, aber da war es nicht so Pizza. ideal für uns. Jetzt war es ja. gut, ja. ja. <lacht> wenn man zufrieden gestellt wird, oder? Ja, ja klar. <lacht> Alles voll Orangen oder Mandarinen, was auch immer das ist. Weiß. Ich weiß nicht, ob man da eine runternehmen darf. Man sieht hier schon, wie sie da manchmal hochstipitzen. <lacht> ja, es sind schon einige äh Aufgegessen worden jetzt hier, seitdem wir hier auf dem Platz sind. Also da sind wir auf jeden Fall am Platz von Faro. da ist die Kathedrale. Und da ist wohl gerade wieder ein Flieger gestartet hier am Flughafen, ja. der ist ja nicht weit weg von hier. Aber jetzt schauen wir noch mal an den Strand runter und dann haben wir glaube ich noch so genug gesehen von Pfarnow. Naja, ja, dann begeben wir uns auf den schwierigen Heimweg. Ja, wir brauchen, wir brauchen noch ein Brot. Wie immer halt. Immer ja? das gleiche Problem. <lacht> jetzt schauen wir mal, was man noch alles sehen. Ja. So, da sind wir jetzt am Hafen. Und da gibt es auch Bootstouren. Und die gibt es sogar heute. Mhm. Ja, es ist gerade eins zweckfahrer Ja, aber wir fahren jetzt nicht mit dem Boot. Es ist auch viel zu frisch. Ich möchte so nicht aufs Meer raus. <lacht> aber, aber da sieht man ein bisschen, das ja, Gebiet ich, ich glaube nicht, dass die aufs Meer rausfahren. Die fahren da wahrscheinlich ins Naturschutzgebiet. Ja, nicht nur. Da steht da am Strand, am Beach von Faro. Mhm. Der muss da irgendwo sein. Aber also, wir kennen uns eigentlich hier gar nicht aus. <lacht> Soll vorkommen, wenn man immer fremde Stadt <lacht> ist. <lacht> das war jetzt ganz nett, aber wir kennen uns nicht aus. Jetzt suchen wir glaube ich einen Supermarkt. Ja, aber wir können noch da mal noch hingehen, eventuell noch schauen, oder? Dann schauen wir noch mal hin, ja, weil die Pflasterscheine so schön zu befahren sind. <lacht> und gleich sieht es anders aus. Die Sonne lacht. Der Wind ist noch etwas vorhanden, aber nicht mehr so schlimm. Ja. Aber es langt aus, damit wir ohne Winterjacken... Ja, aber ich nehme mal diese Windjacke mit, weil ja, das Wind, der Wind ist fröstelig und wir wollen ins Naturschutzgebiet ins Naturschutzgebiet fahren. Ja, genau. Und da könnte es ja sein, dass da vielleicht die Brise noch etwas stärker ist. Genau. Der Stand ist auch in der, in der Gegend. Mhm. Und wenn es euch interessiert, dann steigt einfach mit auf den Sattel auf. Ja, gestern eigentlich wollte wir den Ausflug gestern schon machen, aber da war es etwas regnerisch und deshalb machen wir den jetzt eben heute. Gestern war einfach ein fauler Tag in unserem Gustel. Dürfen wir doch auch mal haben im Urlaub, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Aber so ist es natürlich viel schöner, wenn die Sonne lacht. Absolut. Und jetzt fahren wir. Ja. Unschwer erkennen kann, stehen wir hier am Flughafen in Faro. Ja. Es ist windig. Ja, und die Flugzeuge fliegen volle Pulle über das Naturschutzgebiet und die Strecke hierher, da hat man richtig das Kerosin krochen. also es war eigentlich unangenehm. Nicht die Strecke, gell? das war kurz vor dem Flughafen, also vor der da ja, damals, ja, weil gerade eine Maschine bestanden ist, das muss man dazu sagen. Ja, es kam ja gerade auch eine. Nein, es kam ja gerade eine Ja, aber ein. die hast nicht gerochen, du hast nur die gerochen, die ich da nicht will. Ah, okay, auf jeden Fall hat es sehr stark nach Kerosin gerochen. Und jetzt startet hier auch gleich wieder einer. Ja, Easy Chat. Das machen wir nicht, wir wünschen nur einen guten Flug. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nämlich hier ins Naturschutzgebiet. Hier ist der Radweg, ich weiß nicht, ob man das hier... Also was heißt Radweg, hier halt ist der Weg ins Naturschutzgebiet. Den man auch mit Fahrrad befahren darf. Ja, auf jeden Fall sieht man Radfahrer und äh, ich habe auch noch kein Verbotsschild gesehen. Also Also wenn wir Glück haben, sehen wir sogar Chameleon. Chamäleon. Ja, mal schauen, das sind so viele Menschen hier. Ob das sich dann raustraut, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Vielleicht noch mal was. Ist mir auf jeden Fall lieber als Giftschlange. Ja, mir auch. <lacht> <lacht> jetzt stehen wir am Atlantikstrand. Ja, hinter der Düne. Da trennt das Naturschutzgebiet vom Atlantik ab. Schön, am Atlantik ist es einfach immer schön. Und <lacht> windig. Ja, das ist halt so. Aber von der Temperatur ist es eigentlich angenehm. Und welchen gibt es jetzt auch diesmal. Also, was gibt es heute zum Essen? Heute gibt es Fisch und Gemüse und Brötchen. Fisch. Gemüse. Ja, die Restaurants waren ja leider alle nur zu, haben wir euch ja schon erzählt. Und ja, und da wir ja dann Einkaufer waren und wir natürlich mehr eingekauft hatten, als wir eigentlich wollten, haben wir auch gleich beschlossen, dann können wir jetzt auch in unserem Gustel kochen. Und der Lachs sieht gut aus und das Gemüse sieht auch gut aus. Das wird man so sehen. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall habe ich Hunger. Es ist jetzt auch schon Zeit, das ist nämlich schon später Nachmittag. Der Wind in Faro war sehr heftig. Trotz Mikrofone und Windschutz hat es uns die Audioaufnahmen teilweise sehr heftig verweht. Somit danken wir wieder fürs Zuschauen auf diesem Weg und wir hoffen das Video hat euch gefallen. Bald geht's weiter, wir verlassen die Algarve und machen einen Kurztrip nach Spanien und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!